Mein Weg ist das Licht Ich bin wie die Freiheit der Liebe Langsam an mich nicht Ich stehe nun bereit Und atme mit dir im Rhythmus In der Zeit, die neue Erde entsteht Es wird wieder liebend gelebt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 wecke mich nach der Verbindung von Körper, Geist und Seele, damit ich immer Frieden für uns aus reinem Herzen wähle. Ich bin bereit für die neue Zeit. Das Herz ist weit und voll Glückseligkeit. Alles, was geschlafen hat, kommt nun ins Licht zurück. Liebe, Wahrheit, Freiheit lässt uns leben Jeder kann dazu sein Neues geben Ich stehe nun bereit Und mir mit dir im Rhythmus In der Zeit, die neue Erde entsteht Es wird wieder liebend gelebt Manipulierte Ego Der alten Zeit Es kann nun ruhig gehen Mein Herz ist bereit Es hat die neue Welt Schon gesehen Im, Licht im Feld Der Liebe gesehen Liebe Leben. Jeder kann zu sein neues Leben. Ich stehe jetzt bereit und atme mit dir im Rhythmus. In der Zeit, die neue Erde entsteht, es wird nun Frieden gelegt. zu sein neues Leben. Ich stehe jetzt bereit und arbeite mit dir im Rhythmus in der Zeit, die neue Erde entsteht. Es wird nun